Ein Benzinhahn ja. müssen wir aufmachen, weil sonst läuft da gar nichts. Also zumindest kein Sprit. Ist das <lacht> Wo ist der? Da. Ah, ja. Und so wie es auf dem Bild ist, da als Einzelteile, so habe ich es gekriegt. Komplett zerlegt die Einzelteile. Das ist ja wie so ein Lego. <lacht> ja, das ist. Äh, ich habe gesagt, das ist mein 3D-Puzzle. <lacht> Und schon geht's los. Wann Ja, Muss ja. man alles wissen. Man gewöhnt sich langsam an die Lautstärke, aber ja, wenn man länger ist, ist es schon laut. Man, man ist einfach verwöhnt. Also haben wir den den Augen haben wir Ja. Haben wir? Aber die haben Ein. Sehr positiv. Oh ja. Das geht Aber richtig hell leuchtet es denn oder gibt es da? Gibt es kein Pfeindlich? Ja, ja, feindlich gibt es schon. Ah. Ah. Also jetzt nimmbar ich 49 km Stunden. Da wollen wir gar nicht hin. Ach so? Haben wir da fangen wir links ab. Die Strecke kennen wir schon vorher so.